Thank you. Schönen guten Morgen, ja, neuer Tag, neues Glück, wir sind diesmal im Tal. das ist Seitental von Hochbustertal und für uns geht es heute auf die hohe Kreuzspitzhaffe, die ist da vorne, ja, das genau. also da ist die Erhebung da vorne ähm, ja, wir radeln da noch den ganzen Talboden, derzeit Eiche, total idyllisch und hinten sehe ich mal die Dolomiten. Also, das ist mir ein bisschen vertraut, außerhalb für die Dolomiten. Ähm, das hat natürlich auch einen Grund. Zum ohren ist es ähm, August. August, die Dolomiten muss nicht unbedingt jetzt mit das Mineral ja. machen. Also habe ich echt keinen Nerv dafür. Und. Da, auch nicht. Nein, da das gebe ich mir wirklich nicht. Also, das lassen wir komplett so Hotspots aus. Diese Vielgratner. Schichten, transcript Gruppen, was da gibt und dann Venediger Gruppen, Arntal ist wesentlich besser um die Zeit. Ja, und wunderschön. Genau, und auch wunderschön. Und auch von der Hechen steht nichts nach. Man hat einen Blick auf die Dolomiten, also man macht das Bessere draus. Und man teilt sich ein bisschen auf, weil es ist, wie gesagt, treibt man da wirklich durch. Wir haben einen netten Schlafplatz gehabt, echt passt, außer man hat die Autos da, sicher, weil die sind da echt brennt mit 240. Ich verstehe ich so, dass rasen muss, echt eine Nacht mal die ganzen Viecher. Ja, das ist auch nicht Wucht. kapiert. Aber oh, das hat dann schon passt Irgendwann haben sie dann auch eingeschlafen. Und ja, wir treten jetzt in die Zeiche, Das die das ist da hinten und von dem Joch da hinten geht es, wie gesagt, dann auf den Gipfel. So, jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter herinnen, sieht man schon richtig geil Berg, wunderschön. Die Unwetter haben leider überall Spuren hinterlassen. Das heißt, wir kommen einfach niemals mehr über den Bach, ohne dass wir platt schnauzen. Das heißt, die ja, Schuhe haben wir und wir sind jetzt hier so umgehandelt. Wenn das jetzt nur die einzige Stürme war, dann bis zum Aushalten. Der Weg war zwar bis ganz auch das Ohr, jetzt komplett nass gesetzt da ist drin, aber das war jetzt kein Problem, aber so schlängen wir uns da rum. Schaut aber gut aus. Ja, voll. So, jetzt sind wir fast am Joch herum. Ich habt es gesehen, noch richtig geil zum fahren zum Schluss noch. Echt, das ist nämlich viel, ja? voll gut. Mhm. Ähm, alles eine Also, sehr starker Westalpen-Flair da. Im da immer wieder, wir haben Jahr schon einiges gemacht. Ausblick jetzt schon Wahnsinn einfach. Schaut euch das an. Mhm. Muss im Herbst eine Wucht sein, gleich wenn alles eingefahren ist. Schnell schwenkt da durch. Da hinten drinnen sind schon alles alte Kasamaten, also Kasernen. Und wir gehen jetzt ein paar Meter auf, weil die fünf Meter dann sind wir nämlich wieder in Österreich. Das ist ja ein genau Grenzgebiet, was für uns super praktisch zum Biken ist, weil es wie gesagt durch diese Anlagen extrem gut erschlossen ist. Und das sieht man damals am so unterständig ab. Und einen irren Ausblick hat man da oben. Auf Gratner Berg in Osttirol. Richtig cool! Und schaut euch das jetzt zu stoßen wir oben drüber. Einfach, einfach ein Wahnsinn. Brauche ich nichts mehr sagen. Also, wie gesagt, nur einmal gesagt, Westalpen Flair hoch 10, glaube ich. Viel mehr geht nicht mehr. Und das ist schon geil. Also man unterschätzt das Gebiet und bis jetzt haben wir keinen Menschen getroffen Nein. nicht einen, außer ein landwirtschaftliches Fahrzeug einen Traktor haben wir gehabt jetzt auch ich mal, ab unten, wo wirklich ein Fahrverbot herrscht beziehungsweise nur noch heute halt die, die Wanderwege in der Schließungsstraße wo eigentlich das reguläre Auto verboten ist Wahnsinn. und dieser August in dem Gebiet, also es geht immer was man muss halt nur ein bisschen schauen was man tut die seht, ihr, da kommen man echt nur super fahren. Also bis jetzt ein komplett e bike tauglich, oder? Ja. da die sagen? Schauen wir mal, was dann noch ins so Zug kommt. Aber bis da haben wir auf jeden Fall. Und da vorne sind jetzt die Kastanien, was ein Automat schon gesagt hat. Krass! Richtig, oder? Voll! Ja, yeah, wie auch, oder? Das finde ich Kassamatten ist 60 Ich war jetzt bei der Obern, jetzt aber der Rumsatz, schaut euch die Ladies hinein, schaut euch die. Ähm, echt gut beieinander. Also richtig gut beieinander. Und drinnen und draußen hat sich natürlich ein bisschen alles Mitleidenschaft gezogen. Klar da oben herrschen ein bisschen andere Sachen. Aber echt crazy wie das gebaut ist. Und schaut wirklich aus komplett wie in Frankreich. So, auch die Kirchen da durch, die haben keine andere Möglichkeit. Oh, das ist ein Brennissl. Oh, da sind wir. Ladies, auf geht's! Und da ist ein richtig großes 60 Das ist ein massives Teil noch mal. Also der ist stark befestigt gewesen, der Bereich. Richtig, richtig groß. Also, schau, also das geht da ganz schön oh, Und weit rum. und da richtig weit zurück. Bei uns geht es auf jeden Fall jetzt bis zum Gipfel. So, einige drei haben wir schon hinter uns. Und jetzt sind wir da. Ich habe einen Trockner mitgenommen. so, also, stimmt, ja. Okay, es sind so viele Becher und die Schuhe sind. Äh, <lacht> ja, ich sage jetzt nichts falsch. Auf jeden Fall haben die viel Wasser durchlassen und das ist jetzt der Trockner jetzt so. und danach ist schon wasserdichte Socken noch mit Er ist einfach nur noch geschwommen Wollt die so mehr ich mehr jetzt haben wir auch wieder Frühjahrsschichten wir die Frühjahr Geschichten machen? Die anderen, weißt du, wir müssen schon fasseln, wasserdicht noch Das ist gerecht, die ja. haben die Gummigen Auf jeden Fall Besser so, genau Nein, es ist jetzt echt besser, weil das Problem ist, wir haben schon so gerieben in Sand ja. und dann oben habe ich nur noch Blood and Bones ja ja ist viel the, besser so. Der Food of Death. <lacht> death Foods. Ja, gut, wir dran sind jetzt einmal, oder? Jetzt sind wir auf dem Grad herum und das sieht man ja. richtig gut aus. Und schau, ich sieht man die so. Also, es schaut einfach aus wie Westdeutschland. Es ist so geil. <lacht> also, echt mega. Da unten sind die Kasernen, wo man zuerst wohnt. Und da hinten ist dann schon Österreich. Sagst du, auf geht's, oder? Wenn In du schau mach mal das Österarm. Österarm, ja. Scheiße, mein Socker. Oh Gott. Wow. Okay, ich glaube da werden ein paar des Smiles in die Kommentare landen. So, zum Schluss. Jetzt ist es echt nochmal Vollgas. Der Weg ist zwar noch super beieinander, aber ist es ist wieder der überall. Wir haben nicht mehr weit. Aber es ist echt schwer da Sehr steil. Aber es geht. Es darf nicht mehr so weit sein Yeah! Weit geschafft! Wo haben wir das Gipfelkreuz Es ja. hat sich richtig gezogen Aber die Aussicht ist absolut, absolut geil es an einem richtigen Bannenschwenk Einmal kurz die Seite hinten seht ihr, es ist frisch geschnitten Brutal! Wow! Ja, krass. ja packen muss uns die letzten Meter und dann gibt es einen gescheites Gipfel. Also. So, jetzt gibt es einen kurzen Bahnhofschwenk. Das Wetter ist gerade mega, mega geil. Da hinten sind die Dolomiten, die drei Zinnen sieht man. Da vorne unten ist Xis, da sind wir gestartet. Dann da hinten ist die rote Wand. Dann geht es weiter. Da hinten wow, hier ist die Majestät <lacht> der Groß Venediger, wo wir oben waren. Dann geht es hinten weiter, da mit dem Groß das ist alles Osttirol. Ja. Und da vorne auch viel Gratten und von Toplacher Pfannhorn. Hast du schon gehabt? Toplacher Pfannhorn. Ja, 13 ja, genau. 12er Kugel.